Ja, Herzlich willkommen zum mittlerweile fünften Teil ähm, des Let's Plays zur Unpacking. Ich habe den letzten Teil abgebrochen, äh, ungefähr auf der Hälfte der Spielzeit, nachdem, äh, oder für die aktuelle Wohnung abgebrochen, ähm, in der Hälfte der aktuellen Spielzeit, einfach um einen Punkt zu setzen, an dem ich ganz gern heute wieder einsteigen möchte. Und ich will gar nicht viel Zeit verlieren, denn grundsätzlich ist über das Spiel das meiste gesagt und deswegen gehen wir direkt in die Wohnung vom Januar 2013. Ähm, ich habe das Spiel verlassen an einem Punkt, an dem es im Wesentlichen darum ging, Moment, ich muss es erstmal wieder ein bisschen kleiner machen, an einem Punkt, an dem ähm, wir entdeckt haben und ich zweites Mal entdeckt, das war mir nicht mehr so stark in Erinnerung, dass äh, unsere Protagonistin nicht nur in eine größere Wohnung zieht äh, und wieder mit ihrer Arbeit äh, beginnt, also das heißt wieder zeichnet, sondern dass sie offensichtlich nach dieser Phase ähm, in ihrem äh, Leben jetzt äh, sich zu ihrem jüdischen Glauben bekennt, indem sie den Leuchter als ein eindeutiges äh, Signal äh, in ihrer Wohnung aufstellt und mitnimmt. Und ich würde dem ganz gerne einen Platz auf diesem Tisch geben, zusammen mit den entsprechenden ähm, Utensilien, ähm, sodass er hier tatsächlich ähm, im zentralen Raum einer Wohnung, der Küche, ähm, tatsächlich gut sichtbar ist. Ich weiß gar nicht, ob ich die Katzen damit kombinieren kann. Nein, das kann ich nicht. Das ist Streichhölzer. Ähm, und das Zweite, ähm, was ich heraussehen möchte, ist, unabhängig davon, dass unser Protagonist in Wartekreis ist durch Europa und nicht in Frankreich, nicht in Italien, nicht in Großbritannien und nicht in den Niederlanden lebt, ähm, offensichtlich an den Gehstock gebunden ist. Ähm, was mich dazu führt, dass wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, dass sie 1997 13 Jahre alt ist, ähm, 2000, dann dementsprechend 16 Jahre, ähm, dass wir jetzt hier mit 2013 ähm, auf unsere Protagonistin schauen, Ende 20, also mit 29, 30 Jahren ungefähr. Was passiert ist, warum sie den Stock braucht, ähm, kann ich nicht erschließen. Um, wichtig scheint äh, für mich nur zu sein, dass äh, sie diesen Stock offensichtlich nicht äh, mit in ihr Elternhaus gebracht hat. Also irgendwas ist zwischen ihrem 28. und 29. Lebensjahr passiert möglicherweise war es ein Unfall oder ein anderes schweres, äh, schwerwiegendes Ereignis, sodass sie sich dann dazu entschlossen hat, ähm, mit einem anderen Bewusstsein auch auf ihren religiösen Hintergrund zu schauen. Das sind aber alles nur Mutmaßungen Und ich würde ganz gern nach dem Blick in ihr Arbeitszimmer, ähm, um nochmal äh, einen Aspekt herauszuheben, nämlich dass sie... Äh, jetzt anfängt, Sketches zu zeichnen ähm, von dem Schwein als Charakter, mal sehen, wie weit das Ganze noch geht. Ähm, anfangen einfach, den Rest noch auszupacken in ihrer Wohnung. Und ich richte mich jetzt aber schon mal darauf ein, dass wir hier äh, wieder in dem höchsten Maß Socken sortieren müssen. Ja, das ist, äh, ist der Fall. Aber hier haben wir noch... Oh, das ist neu. Das stellen wir gleich mal ins Arbeitszimmer. Eine, ein Skizzenbuch mit ähm, tatsächlich mit Pflanzen. Bisher hat sie vor allen Dingen Tiere ähm, gezeichnet. Das ist ein Rock. Was ist das? Ja, müssen wir nicht erschließen. Irgendeine Dose halt. So. Schauen wir erstmal, wie viele Bügel wir überhaupt dabei haben. Schuhe. Das ist eine Bluse, die legen wir erstmal hier ab. Der zweite Schuh. Und dann ist der Karton leer. Die Wärmflaschen können wir auch hier unter das Bett legen. Ähm, und die Bügel, die hängen wir gleich mal in den Schrank. Und fangen vielleicht mit den Hosenbügeln an. So, okay. Die Bluse können wir eigentlich gleich auf den Bügel hängen. Die werde ich nicht in den Schrank legen. Der Schrank sieht sehr rudimentär aus. Also ein paar Plastik... Ähm, ein paar Plastikkisten. Ah, das ist ihre Familie. Ne, die lassen wir mal im Schlafzimmer. Da steht sie schon ganz gut, glaube ich. Dann kann der Wecker eigentlich hier hoch auf den... Sims, da muss man gleich aufstehen. Ah, was ist denn das? Ah, das ist eine Kerze. So, das können wir gerne auch gleich hier hinstellen. Und die Ersatzkerzen noch daneben. Oh, das sind aber viele. Dann können die Ersatzkerzen vielleicht mit hier zum MP3-Player. So. So, Wäsche, noch ein Bügel, noch ein Bügel. Dasselbe Sammelsurium so wie schon in der, in ihrer allerersten Wohnung. So. Zweiter Schuh, noch ein T-Shirt. Da waren die Röcke, ne? Genau. Noch ein Bügel, noch ein Schuh. Ihre Tasche, okay. Ein Shirt das sind teils die alten alten Shirts, die sie schon getragen hat. Noch eine Jeans, nee, halt nochmal Wäsche. Noch ein Schlafanzug Wie wird es werden, genau. Sind neu. Die sind neu. Das Symbol dürfte jetzt in der letzten Zeit ähm, ziemlich häufig bedient worden sein. Eine Regenbogen. Regenbogensocken. Da in dem Spiel hier nie irgendwas zufällig ist, würde ich mal davon ausgehen. Dass auch das äh, für uns noch relevant werden wird, also entweder sim äh, äh, sympathisiert sie mit der Bewegung für sexuelle o Freiheit in der sexuellen Orientierung. Wir warten mal ab, was das bedeutet. Also ohne das jetzt überinterpretieren zu wollen. Also, es würde aber in die äh, zur Identitätsstiftung passen, ne? Also, dass sie ähm, sich über ihre sich ihrer Identität bewusst wird und ähm, dem ganzen Ausdruck verleiht. Und insofern ist es vielleicht neben dem Leuchter in der Küche gar nicht so ein unauffälliges Zeichen. Oh, das Schwein. Jetzt hat es noch... Ah, jetzt hat's noch einen weiteren... Jetzt habe ich die Socken falsch eingeräumt. Ah, das ist ärgerlich. Hätte ich doch gleich die flachen nehmen können. Ähm, das sieht schon arg aus, das Schwein. Und... Bekomme ich denn die Socken und das alles in Einfach? sind das denn? Sechs Stück? Ja, das sollte sich ausgehen. Dann probieren wir das da einfach mal. Aber es zieht von Wohnung zu Wohnung mit. Das muss man auch mal sagen. So, noch schnell die Unterwäsche einsortiert. Ja, ah, das scheint so zu sein. Mensch, so viele Bügel, also hat kein Mensch, so viele Bügel. Vor allem sie nicht mit ihrem bisschen Zeug. Ähm okay. Es wird ein bisschen farbenfroh insgesamt. Schön. So, noch eine zweite Hose, noch ein Hosenbügel. Und dann war das es mit dem Karton. Gut, dann probieren wir erstmal Schnell noch die Sachen hier zu hängen. die also da hat eine Jacke. Das war ein Hemd. Dann haben wir einen Hosenbügel. Ja, hier, das war ein Kleid. hui Auch das ein Bügel? Ja. Also ein Kleid haben wir da, glaube ich, noch nicht. Das war eine Strickjacke. Wenn wir so viel Platz haben, dann können wir das auch alles hängen. So, jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Genau, die Röcke hängen wir auch. So, die Husten, die kommen wir auch runter, das ist gut. Die können wir auch hängen. Ich mache das einfach mal ein bisschen raus jetzt, damit das jetzt nicht so lang dauert. Oh, was ist das? Neu und das kann ich nicht nicht interpretieren. Sieht aus wie so eine. So. Unabhängig davon, was ich mir gerne noch mal anschauen würde, sind die Shirts. Die Shirts sind ja nie zufällig gewählt. Okay, eine Wolke. Das kannten wir schon, glaube ich. Ja, das ist ihr Spieler-Shirt. Gut, das scheint jetzt nicht so von herausragender Bedeutung zu sein. So, gut, dann können wir, glaube ich, vielleicht. Plusen noch hängen. Nehmen wir auch mal das noch mit dazu. Diese Oberteile. Dann hängen wir gerne auch noch das, das hier rein. Gut. Hat sie mehr Platz im Schrank als sie braucht. Und dann können wir die Röcke noch dort einsortieren. Und das waren ihre Schlafanzüge. Die sollten jetzt übereinander passen. Gut. Und dann ist noch ausreichend Platz für ihre Schuhe. Also es ist eine wirklich geräumige Wohnung. Ich glaube, sie hat verstanden, dass sie einfach Platz für sich braucht. Hat aber auch gleichzeitig ein bisschen reduziert. Das soll heißen, Flüchttiere um sind jetzt nicht mehr auch so viele. Aber das Schwein sieht schon sehr fertig aus. Ne? Also das heißt, sie hat es geflickt, klar. Aber... Das ist schon ziemlich fertig, das Schwein. <lacht> Mal sehen, wie oft das noch mit umzieht. Aber entscheidender scheint ohnehin zu sein, dass sie jetzt. Ähm, scheinen mir. Also bedeutender scheinen wir die Regenbogensocken zu sein. Und tatsächlich ihr. Ähm, der Katzenleuchter, der auf ihren Glauben hinweist. So, wo ist jetzt die alte Tasse? Da ist sie. Die scheint mittlerweile aber fest zum Inventar zu gehören schließen wir das ganze mal ich, diese ganzen kleinen Sachen das weiß ich nicht was das ist das ist auch das jetzt ja das klappert das ist süß okay gut das können wir alles stapeln Plaster. ein Lufer und Insektenvernichtungsmittel. Das geht wieder in die Küche. Da war noch ausreichend Platz dafür. Da würde ich ja am liebsten die, die Mikrowelle auch gleich noch mit reinstellen. So, Handseife. Mal sehen, ob wir da alles hinbekommen. Toilettenpapier. Eine Schminktasche, wie es aussieht. Ersatztoilettenpapier. Eine Waage. Das ja, ist der Untergang der Freiheit. hingestellt. Das wird mir bestimmt gleich wieder angekreidet, dass es da nicht hingehört. So, das ist eine sieht mir eine Mundspülung aus. Das stelle ich erstmal da hin. Jetzt kommt das ganze alles Seifen noch für die für die Badewolle. Dusche. Das Platz dusche platzieren wir gleich. Also ein Mülleimer. Ne, nicht auch auf die Toilette. Machen oh, daneben. Das Handtuch natürlich nicht auf dem Fußboden. Das Kletteisen bekommen wir aussichtlich gut hier irgendwo unter, genauso wie den Rasierer. Das Parfüm kann ruhig mit hier oben stehen. Kann ich das. Ah, das ist doch viel einfacher. Dann tun wir da den Rasierer rein. Die ganzen kleinen Dinge. Äh, die Mundspülung kriege ich die hier unter. Das wäre das wär wirklich sinnvoll gewesen. Ganz es nochmal so. Hm, geht doch. Dann die Seife. Zahnpasta kann ja rüber, Seife hier hin. So, und jetzt versuche ich mal den ganz, das ganze andere Zeug hier noch mit einzusortieren. Pflaster. Gut, das passt da rein, schön. Gut. Dann haben wir hier unten natürlich überhaupt kein Problem, da kann man das gut. Ach wunderbar. Das ist doch schön mal in einer Wohnung zu wohnen, in der ausreichend Platz ist. Dann kann man sich das. kann man sich mit der Sortiererei etwas zurückhalten. Das ist es wieder Küche, ne? Da haben wir beim letzten Mal schon, habe ich beim letzten Mal schon... Ähm... Nee, doch nicht. Ich weiß immer noch nicht... Auch, ah, okay. Das scheint so ein Raumspray zu sein. So, hier ist eigentlich alles in Ordnung. Oder... Also hier darf ich es nicht hinstellen, aber hier ist okay. Naja, geschenkt. Nee, auch nicht. Gut. Also, dann lege ich es mal ins Wohnzimmer auf die Couch. Gibt's ja nicht. Gibt keine Couch. Hä, was soll ich das denn Ach, das ist ein Badehandtuch. Ja, klar. Kleines hier hin, großes hier hin. Gut. So, Arbeitszimmer. Was passt da Nee, Arbeitszimmer passt. Was soll ich damit machen? An die Wand hängen? was soll das sein? Gut. Ich glaube im Wohnzimmer war es auch ursprünglich. Ähm. Ne. gehst halt hier rein. Ist mir auch recht. Und du? So. Okay. Wunderbar. Das war das Jahr 2013. Ähm, unsere Protagonistin ist äh, ein aus ihrem elterlichen Haus wieder in eine eigene Wohnung gezogen, mit sehr, sehr viel mehr Platz. Also wir haben jetzt von 28 auf 29, 30 ungefähr den Sprung gemacht. Ähm, und es scheint in dem letzten Jahr für die Protagonistin was sehr Anschneidendes passiert zu sein. Also möglicherweise, ähm, und darauf deutete der Gehstock hin, ein, ein Unfall oder eine Verletzung, eine schwerwiegende ähm, kann man, kann man äh, nicht rausschließen, aber möglicherweise hat die dazu geführt und das wäre jetzt eine, eine Interpretation, ich weiß nicht, ob man sich da anschließen kann, ähm, die dazu führt, dass sie sich ihrer selbst eher bewusst wird und zum Beispiel ihre Religion offen ausstellt und zum Zweiten, und das ähm, scheint mir auch nicht so ganz zufällig zu sein, ähm, äh, Regenbogen sagen wir, hat als Zeichen für eine Zugehörigkeit und eine Sympathie für die Bewegung für, Gleich, für geschlechtliche Gleichstellung und Gleichberechtigung. Ja. Ist auf alle Fälle in der Form interessant. Jetzt schauen wir mal noch, was sie zu ihren einzelnen Räumen sagt. Hier kommen noch meine Bilder. Also das heißt, sie setzt bewusst auf ihre eigene ihre eigene Identität und das, was sie selbst hervorbringt. Und auch wenn möglicherweise diese das mit einer Kraftanstrengung verbunden war, diese neue Wohnung. Ja, also man sieht, sie hat ähm, natürlich auch Kompromisse machen müssen. Wir gucken nochmal in die Küche rein. Also die Küche ist nicht neu. Man sieht überall Gebrauchsspuren an der Küche, am Kühlschrank. Ähm, und... Sie hat wahrscheinlich wirklich mit dem kleinen Budget hier ähm, gearbeitet. Sieht man auch daran, dass sie jetzt ja keine Möbel hat im Wohnzimmer, sondern nur zwei seine Sitzsäcke. Ähm, und. Ja, aber es ist eine schöne Wohnung. Also, die passt zu ihr. Okay. Schauen wir mal, was zum Wohnzimmer. Was wir zum Wohnzimmer lesen. Okay. Also, das ist nochmal so der Indikator der dafür, dass es offensichtlich wirklich mit dem ähm, finanziellen nicht so gut steht. Aber so eine neue Wohnung ist auch eine Herausforderung. Schauen wir mal noch nach dem Bad. Das glaube ich gern. Und jetzt fehlt uns noch das Schlafzimmer. Und es ist ein Doppelbett. Das ist auch ganz interessant. Hier machen wir den Schrank zu. Was sagt sie dazu? Ein Doppelbett ganz für sie allein. Also sie genießt den Platz, den sie hat. Wie man auch schon am Bad gesehen hat. Okay, das war das Jahr 2013. Unsere Protagonistin ist 29, 30 Jahre alt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich würde mal einen Blick wagen, in welches Jahr wir jetzt springen aber noch nicht anfangen auszupacken. 2015, zwei Jahre später und mit 2015 würde ich sehr gern beim nächsten Mal weitermachen und ich werde jede, jeden Sonntag eine Folge veröffentlichen, die ist jetzt ein bisschen kürzer geworden als die anderen, wir sind jetzt bei ungefähr 22, 23 Minuten ich versuche immer ungefähr eine halbe Stunde ähm, das Ganze zu machen und denke, dass wir hier noch die ein oder andere Überraschung erleben werden, also ich werfe vielleicht auch schon mal einen kleinen Blick rein also sie hat offensichtlich eine Couch bekommen ähm, in der Küche hat sich so wie ich das sehen kann, nicht sehr viel getan. Auf einmal sind hier aber Pflanzen sichtbar. Die fehlten bisher in ihrer Ordnung. Und sie hat eine neue... Sie ist gereist und zwar nach Schweden. Also mittlerweile weiß ich wirklich nicht... Ja, vielleicht kommt sie aus Deutschland. Wäre ja denkbar. Okay. Das ist ja Arbeitszimmer. Das sieht nach einem Preis aus. Oder nach zwei Preisen. Hier ist ja ein neues Notizbuch gewesen, das wir gesehen haben. Hier neue Sketche. Okay. Auch hier Blumen. Grün. Auch hier grün. Ja, das wird spannend. Also da freue ich mich drauf. Ähm, wichtig ist schon mal dieser Hinweis, dass offensichtlich wir Paris, Italien, also Frankreich, Italien, Großbritannien, die Niederlande und Schweden ausblenden können als mögliche Länder, aus denen sie kommt. Ja, ähm, und vielleicht lebt sie ja wirklich. Spanien käme noch in Frage oder Deutschland. Und wenn man sich so genau anschaut, ach vielleicht ist es dann doch Deutschland. Wer ja, weiß es schon. Gut. Das soll es aber für diesmal gewesen sein. Ich würde jetzt gerne das Spiel verlassen. Freue mich auf die nächste Folge 2015. Und ähm, die dürfte dann schon fast im Dezember erscheinen. Oder bin ich jetzt total falsch? Also, jetzt bin im Verlauf des ähm, Novembers. Und ich zeichne die Folgen ja vorher auf äh, und packe sie immer nur äh, sonntags in den Stream. Ich denke, dass wir bis Weihnachten damit durch sind mit diesem Spiel und freue mich schon auf die nächste Runde hier bei Unpacking. Also bis dahin, ciao.